Die Dienste, die ich in Social Media ganz besonders nutze, die wechseln äh, immer wieder einmal, weil es gibt auch immer Neues auf dem Markt. Und äh, aktuell könnte ich drei benennen: Zum einen Facebook, weil ich glaube, dass das ein sehr mächtiges Instrument ist, mit dem man auch aktuell umfassend, auch persönlich bezogen äh, entsprechende Meinungen und Informationen vermitteln kann. Zum anderen bleibe ich bei Twitter, weil hier sehr kurz äh, entsprechend äh, entweder durch eigene äh, Tweets oder auch durch Retweeten von anderen äh, Meinung vermittelt werden kann. Und zum Dritten nutze ich derzeit sehr stark Dropbox, weil ich das als ein sehr gutes Instrument sehe, mit anderen in bestimmten Arbeitsgebieten zu kooperieren, Daten zu hinterlegen und entsprechend zur Verfügung zu stellen. Ich glaube aber, dass das äh, sich technisch weiterentwickeln wird und vielleicht auch aufgrund der Diskussion über Sicherheitsmaßnahmen, Datenschutz und Ähnliches, auch äh, ein Wandel dieser Mittel in Zukunft stattfinden wird und ich auch neue Mittel anwenden.